Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu, ich bin gerade unterwegs auf das Pokémon Center, weil ich gerade in der Arena stand vor Sabrina und dann bin ich abgehauen, weil ich so Angst habe vor der... Ne, also, kurz äh, kurzer Eingehen, weil mein Bibo hat recht viel, ähm, Nadelraketen eingesetzt, das ist langsam die AP ein bisschen down... Und ich wollte noch ganz kurz gucken, ob wir diesen Top-Trainer da draußen schon besiegt haben. Dann habe ich mich entschieden, dass ich nicht mehr mit Nidorino rumrennen will aktuell, sondern mit Shilok, weil Shilok echt süß aussieht hintendurch. wenn er das so mitrennt. Ich mag das. Den wollte ich... Ich glaube, den habe ich schon besiegt. Ja, genau, dass es der der Fassade gegeben hat. Stimmt. Okay, dann können wir zurück zur Arena. Und mal kurz heilen, Äh, Gehalt haben wir ja. Hätte ich das gewusst, hätte ich nicht extra angefangen. Aber ist egal, wir machen jetzt weiter, weil ich will nicht schneiden. Also, ich kann schneiden, aber ja. Ist ein bisschen speziell. Ich glaube, ich schneide kurz. Das ist, glaube ich, mein einfachsten. Also, dann schneide ich kurz weg. Bis gleich. So, da bin ich schon wieder mit Sherlock hinten dran. Da passt sogar durch die dünnen Gänge, das sieht noch recht cool aus. Äh, wir speichern sicherheitshalber, falls ich richtig fett auf die Fresse kriege, will ich das nicht mitbekommen. 13 Stunden sind wir schon dran, okay, also. Hallo, ist das Wetter heute nicht einfach herrlich? Ja, tut das gut, einfach mal die Seele bauen. Und sie fängt. Du meine Güte, ich muss kurz eingenickt sein. Willkommen. Ich bin Erika, die Arena-Leiterin von Prismania City. Stimmt, die ist Erica. ich ist Erika. Ich habe vorhin Sabrina gesagt, ne? Das ist die Psychotusse, nämlich. Meine großen Leidenschaften sind Blumengestecke. Da liegt es auf der Hand, dass ich mich voll und ganz dem Training von Pflanzen-Pokémon vorschrieben habe. Wie bitte? Ach, du möchtest gegen mich antreten. So sei es. Ich werde dir zeigen, aus welchem Holz meine Pokémon geschnitzt sind. Ja, nee, die, ich fordere sie heraus. Was sollen das bitte? Okay, okay, ich spiele, ich merke mir das. Ich habe es sogar richtig aufgeschrieben. So, Nadelrakete. Okay, wir können hier ein bisschen Probleme haben mit Biber. Hier kann ich mir fast nicht erlauben, einfach rauszuwästen, random. Äh, es kommt darauf an, was ich gerade für einen Moment vor mir habe. Das kann ein Problem machen. Außer ich verbrauche meine mamoria kekse und das ist irgendwie so ein. Ich weiß nicht. Lohnt sich wahrscheinlich schon. Außer, setzt gleich nochmal Schlafpuder ein, dann ist es einfach so ein random Scheiß, den er abzieht. Das würde mich schon ein bisschen triggern, wenn das passiert. Nein. Okay, die haben ein bisschen überlegt. Also beim ersten Mal war es wirklich so, wenn du schläfst und dich aufweckt, dann kann es sein, dass der Gegner vor nochmal noch mal Schlafpuder eingesetzt hat. Das war schon ein bisschen asozial. Vor allem, wenn er dann schneller war. Ja, dann hast du geweckt und er greift dich an. Und du hast einfach deinen Zug verloren, weil du ein Item eingesetzt hast ja natürlich. Und dann hat er dich gehauen und dann setzt er einfach nochmal Schlafpuder ein, weil war. Das war ein bisschen, ja, man hat dann nicht, nicht viel machen können. Das war das Problem beim Silber-Gold in der dritten Arena zum Beispiel mit der Geist-Pokémon. Gengar war einfach mega schnell und man konnte fast nicht hinkommen da. Und da hat er dich mit Hypnose und Traumfressern und so fertig gemacht. Und du hast dann Aufwecker eingesetzt und dann hat er dich einfach nochmal hypnotisiert, weil er viel schneller war als du. Gengar war richtig unfair in der dritten Arena in Silbergold. Und Hartgold hat es nicht besser gemacht. Das miltank war mega gut da drin, weil es die ganze Zeit sich geheilt hat. Ich habe dann einfach irgendwann geguckt, wie viele AP hat, Mil hat äh, Milchgetränk. Und habe dann darum gespielt, dass ich ihn austollen kann. Ich habe ihn ja ohne gemacht, tatsächlich, ohne dass ich ihn ausdauern musste, mehr durch Zufall, weil ich mit Criticals ein bisschen mehr Glück hatte. Und dann ging es dann plötzlich, weil ich habe ihn mit Statuseffekten belegt, mit Gift und Schlaf habe ich ihn eingesetzt dass er nicht mehr angreifen kann. Ich habe ein bisschen so rumgespielt, aber das ging dann. Okay, ich mache weiter mit Biber, weil in Arena kämpfen ist es ein bisschen riskier, überhaupt rauszuwollen. Da kann man recht schnell gepanischt werden dafür. Das will ich dann nicht riskieren. Komm, komm. Nein! Nein, du! Okay, das heißt ein Trank. Yo, alles klar. Bibo ist tot. Das Glutexo hat seinen großen Auftritt jetzt. Mit seinem nicht ganz so starken Spezialangriff. Der ganz okay ist sogar noch aktuell. Aber später wieder richtig gut. Aber was? Kein Trank? Fair. Ja, aber Pikachu wird noch stärker, als er eh schon ist. <lacht> Hallo Ultrigaria. Ja. ja gut, ich glaube jetzt habe ich schon ziemlich gewonnen, weil Glutexo macht das fertig. Und wenn der jetzt nicht glatt, Okay. Ich wollte gerade sagen, wenn der nicht Schlafpuder schmeißt, dann ist eh vorbei. So einfach geht das. Jawohl. 801... Oh, Feuerwirbel, jawohl. Oh, das ist gut. Was schmeiße ich rauf? Geowurf. Der ist eh nicht so wichtig. Ich habe am Anfang Geowurf einfach gespielt wegen dem konstanten Damage. Aber wenn da äh, irgendwann spätere, stärkere Attacken kommen, lasse ich die sehr gerne äh, vorbeiziehen an Geowurf. Weil Geowurf ist halt recht aufs Level gebunden. Wie es aussieht, werde ich dir den Farborden übergeben müssen. Yeah, wir haben den vierten Orden. Woo! Du hast den Farborden von Erika. Jetzt, wo du im Besitz des Farbordens bist, werden dir alle Pokémon bis Level 50, die du bei Tausch erhalten hast, gehorchen. Dann hätte ich da noch etwas für dich. Hier, bitte. Megasauger. Uh, dieser Flor freut sich. Die ATM53 erhält die Attacke Megasauger. Bringst du sie einem Pokémon bei? Erhält es die Hälfte der KP, die diesem Gegner zieht? Faszinierend findest du nicht? Gigasauger. Jetzt brauche ich nur noch Gigasauger. Bis dahin kann ich Megasauger nämlich recht gut spielen. Dann brauche ich ja eine Egelsamen eigentlich gar nicht mehr. Jetzt ist wieder die Entscheidung, weil Egelsamen ist halt automatisch. Ja, aber ich wusste doch schon, ihr könnt es lernen. Äh, äh, äh, Blubber fliegt raus. Wobei Tackle auch genauso wenig macht. Ich könnte Schaufler auf Shillock spielen. Das wäre voll lustig. Ich glaube, das mache ich sogar. Ja, Bibo hat leider aufs Maul gekriegt wieder. Das ist halt, weil er aktuell immer noch mein Frontkämpfer ist vom Level her. Ich schalte mich mal wieder rein. Das ist jetzt halt so. Durchbruch wollte ich noch gucken. Wer kann das lernen? Glutexo, Pikachu und Shillock. Und Bibor. Bibor kann Durchschlag lernen. Jawohl. So was will ich sehen. Der ist halt ein Attack Stack. Der ist recht gut, aber... Ah, was mache ich? Ich nehme Raserei weg. Das hat so null Damage irgendwie und naja. Dann... Bibor kann auch Megasaugen, nur da kann gar keiner lernen. Okay. Oh, Bibor kann Ruhradeln das finde ich cool. Äh, Mega-Saug auf Bibor weiß ich nicht. Vielleicht fliegt dann die Duonadel. Das wäre eigentlich noch schlau, die Duonadel rauszunehmen. Ich habe noch eine Pflanzenattacke drauf dann. So, jetzt ist die Frage: Will ich die Egelsamen rausnehmen? Rasierblatt macht einfach null Sinn auf Bisaflor, habe ich das Gefühl. Aber ich will sie noch drin behalten für einen kleinen Damage. Schlafpuder ist halt dann mein Toxinersatz. Egelsamen... Ah. Ich nehme Rasierblatt raus. Und Megasauger spielen wir dann in dem Fall auch auf Bieber. Wie gesagt, ich habe Biber zu wenig gespielt. Ich weiß nicht, was Biber alles kann. Das gibt dann die Donadel. Auch wenn es halt ein Physical ist, glaube ich, ein Special, kein Physical. Ja, special 75 alles okay wir können mit bonbons auch dafür sorgen dass natürlich auch der noch ein richtig gutes spezial angriffswert dings bekommt nicht jetzt aber das machen wir dann noch ja pikachu freut sich wo ja yeah. voll cool dankeschön ich finde das war süß wie schön läuft hinten doch ich mag das okay die arena ist auch erledigt der alte ist immer noch da. Komm. Sie ist voller. Sch ja, eben, früher hat er gesagt, sie ist voller toller Frauen oder irgend sowas in die Richtung. Und das war halt dann recht grenzwertig für ein Pokémon-Spiel. Aber nicht das einzige, das recht grenzwertig war, muss man sagen. Okay. Also, das nächste, was wir jetzt machen werden, ist ganz kurz heilen gehen und dann geht's. Das war die falsche Richtung. Dann geht es endlich ins Team Rocket Geheimversteck. Mich nimmt es... Okay, die Vans sind voll animiert. Ähm mich nimmt es ehrlich gesagt Wunder, ob das Rätsel, das damals schon existiert hat, da drin immer noch ist, weil das hat mich jedes Mal ein bisschen aus der Bahn geworfen, muss ich sagen. Jawohl. Und dann haben wir das auch schon erledigt und dann kommen wir recht schnell voran und irgendwann kann ich dann meinen Mund schon holen. Vielleicht machen wir das auch ganz kurz zusammen, dann, wenn ich eh in die... ins Museum will. Genau. Okay, und vor dem Poster ist noch jemand gestanden. Ich glaube, spielen dürfen wir gar nicht mehr. Das sind Schließfächer. Ich quatsch die mal kurz an, mal gucken, was da steht. Nix, okay. Hier können wir Getränke kaufen. Jo, äh, ich kaufe hier mal Tafelwasser und Sprudel. Ich will mal kurz gucken, welches von beiden wie viel heilt. Ob sich rentiert, welches mehr zu holen. Das müsste dann hier drin sein. Tafelwasser heilt 30, Sprudel 50. Okay, Sprudel lohnt sich ein bisschen mehr. Ich lasse es im Allgemeinen mal sein. Quatsch einfach den Typen an. So, yo, du stehst im Weg. Team Rocket. Mhm. Da kam ich mal. Ich mache den richtig fertig mit seinem ekligen Radikal. Weil jetzt habe ich den Durchbruch. Ich glaube, jetzt kann ich mit Bibor richtig effektiv spielen, langsam. Jetzt muss ich dem nur noch seinen Physical Attack ein bisschen hochdrücken, weil da ist ein bisschen am Leiden. Äh, Megasauger bringt halt nicht so viel. Es ist mehr ein Heal und Pflanzentyp gegen Boden. Vor allem Stein-Pokémon kann er damit kontern, mit Durchbruch zwar auch. Ich gucke mal, ob ich Megas Megasauger nicht sogar wieder ersetzen werde später. Je nach Attacke. Äh, jo. Wenn das so weitergeht, fliegt doch noch auf, dass wir... Jo. Oh, hinter dem Post ist er... Ja, natürlich. Wo geht's auf? Da drüben. Top. Wir sind auf Ebene 1. Okay, sie haben so wie es aussieht, das Versteck genau gleich gelassen. Äh, das war nicht das, was ich wollte. Nein, das war auch nicht das, was ich wollte. Oh. Ich muss mal gucken, wie ein Geschenk verteilen. Ich würde es nämlich schon gerne machen. Da wollte ich haben. Auch nicht. Mich nervt, dass biborn ein Minus auf Angriff hat. Okay, der Spezialangriff ist auch nicht so schlecht bei Bibor sogar. Da kann man das mitspielen. Und die Nadelrakete. Ich habe jetzt eigentlich recht gute Attacken drauf. Gut. Dann wollte ich den mal raus, damit der schon weg ist, weil das ist nachher der Ausgang. Normalerweise. Und das gibt halt noch mehr EP. Rüpel fordert mich im Geheimversteck heraus. Obwohl ich ihn herausfordere. Finden, nein, nicht mein Schnee. Ja, da muss ich notieren, wenn ich was rausnehmen muss. Okay. Psycho und Boden sind effektiv. Ups. Ciao, Bibo. Ah, sie überlebt. Sehr gut. Dieser Floor hat gleich ein Level Up, so wie ich das gesehen habe vorhin. Ah, hat er schon bekommen. Okay. Oh, kleines Radfraaaz, du kriegst es aus dem Maul. Die Animation ist richtig unpassend, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wieso sie das so billig gemacht haben. Wahrscheinlich spart es einfach Zeit und Ressourcen, aber Bibor macht einen Handkantenschlag. Klar, mit seinen Nadeln. Also mit seinen Stacheln. Oder Nadeln. Stacheln. Wutanfall. Uh, das klingt auch gut. Yo, wollen wir? Scheiß drauf, kommen wir in den Wutanfall rein. Wenn ich sonst nicht drüber komme, gibt es einen Wutanfall. Da mache ich alles kaputt, das Fels ist und alles. Interessant, dass Bibo Wutanfall lernt, das habe ich wirklich nicht gewusst. Obwohl mein Bibo irgendwie Level 90 ist oder so. Ich glaube, ich habe da einfach alles ignoriert, was nicht äh, in mein Moveset gepasst hat. Also ich probiere immer vorhin schon mein Moveset aufzubauen, damit ich weiß, wie ich es züchten muss. Und dann gehen halt solche Infos vergessen. Top, da komme ich nicht durch. Da ist der Lift, für den ich noch nichts habe. Das ist ein Pokéball, ich sehe ihn ja, ist Gupikachu. Hallo. Ich bin nämlich eine schöne Spionin auf Undercover-Mission, musst du wissen. Was macht denn ein Kind wie du und ist Ich will mich besiegen. Du hast Mom, das gefällt mir, weißt du was? Als kleines Andenken kriegst du mein Geschenk: ein Rocket. Bei deiner Größe merkt man... so klar, so haben sie natürlich versteckt, dass man ähm, mich trotzdem merkt. Das ist klug, dass, dass man sowas mitbedenkt, weißt du? Yo, Pikachu wird jetzt einfach ein Team Rocket Mitglied auch. Mehr will ich ja gar nicht. Wir sind alle Rockets. Yeah, die Jacke ist cool. Okay, die sind auch cool. Schuhe. Tasche. drehen wir y gefällt mir sogar noch fast besser als das blau muss ich sagen killer wir sind das team rocket mitglieder finde ich aber cool wenn solche sachen überlegt werden wie sagt man im kitty dass sein team rocket outfit nicht von team rocket äh, abgekauft wird Äh, ja, probieren wir es doch zum ersten Mal. Vor allem das zwei bis drei Runden macht mir ein bisschen Sorgen. Das heißt, wahrscheinlich kriege ich nach zwei Runden eh wieder die Verwirrung rein. Und da ich ja keine tragbaren Items mitgeben kann, kann man nicht mal sagen, ja, hier hast du die Bäre, die vor Verwirrung schützt. Das wäre nämlich hier wieder eine richtig gute Kampf, äh, ein richtig gutes Kampf, Kampfitem gewesen. Aber nein, das Spiel will ja nicht, dass man überlegt, sondern hat alles rausgenommen. Das finde ich wirklich schade. Die tragbaren Items haben so viel beigetragen zum Kampfsystem. Das nervt mich wirklich noch. Ich hoffe, das macht ein bisschen weh. Nicht genug. Okay, er trifft wenigstens mehr als zweimal. Das, das reicht mir schon. Damit kann ich leben. Also, ja, Stuhl. Ich sollte mal, ich meinen Stuhl wechseln. Mega unerwartet, ich habe gewonnen. Uh. <lacht> so. 20 Minuten, das geht. Äh, fünf Überbälle. Auf diesem Stockwerk habe ich nichts mehr zu tun. Ich wollte nur ein bisschen kämpfen. Kann ich hier Infos bekommen? Nö, kann ich nicht. Also, dann geht es ein Stockwerk weiter nach unten. Mit meinem Watschel den Schillock. Jawohl, das ist jetzt die richtige Ebene. Ich habe gehört, bei einem Savescop kann man alles durchschauen, sogar Gespenster. Ja, das müssen wir haben, ne? Ein Hypno. Ja, dann Wenn du meinst. Verdammt nochmal. mal. Ich will ja eigentlich nur noch das Fliegen haben, aber das geht eine Ewigkeit, bis wir das noch haben. Ich weiß nicht, ob das heute noch reicht. Also dann habe ich wieder einige Folgen voraufgenommen, dann kann ich ewig nicht aufnehmen. Okay, ähm, das Rätsel sieht noch genau gleich aus, das ist gut. Weil ich muss schon überlegen, wie das normale Rätsel immer geht, wenn ich da bin. Aber wenn es anders gemacht hätten, wäre es vielleicht verwirrender oder halt einfach einfacher geworden. Und einfacher hätte ich schade gefunden. So, äh, ich lasse mich kurz hier rüber, dass wir nicht laufen müssen. Dann nehmen wir das Item mit. Ich weiß auch, wie man die Items einsammelt. Das Problem ist dann wirklich halt, das... Ähm, ...alles wieder mitzunehmen. Erholung ist gut, aber dafür penne ich eine Runde. Zwei Runden. Ja, da muss ich auf den hier stehen. Und... ...auf den. Und dann hier rüber... Und wenn ich jetzt die Items holen will, dann muss ich hier unten durch, halt. Da gibt es, glaube ich, noch ein recht gutes Item da drin. Und da muss ich halt noch ganz kurz den Bogen neu machen. AP+. Plus. Okay, das war nicht so gut, wie ich gedacht habe. Er äh, ist dafür, dass man halt eine Attacke permanent pushen kann. Das würde ich dann erst brauchen, wenn ich wieder züchte, halt. Jetzt bin ich den Bogen ganz umsonst gelaufen. Ich voll sinnlos. Äh, dich brauche ich. Und dich brauche ich. Und dich brauche ich wieder. Und jetzt den oberen. Jetzt kommt dann so eine Pikachu-Meldung, bei der er fast kotzt oder so. Ohne den richtigen Schlüssel scheint sich hier gar nichts zu tun. Okay, dann können wir hier wieder hoch. Ich glaube, den Typen da oben müssen wir besiegen, um den Schlüssel zu bekommen. Ich bin in diesem Gebiet immer ein bisschen verloren, muss ich sagen. Dafür kenne ich das andere Gebäude, das zehnstöckige, auswendig und ich weiß, dass ich irgendwie zwei oder drei Trainer besiegen muss, dann werden wir durch. Alles andere ist Items sammeln und Leveln. Da kriegen wir auch Lapras, nämlich zum Beispiel. Okay, das ist jetzt ein Problem eigentlich. Aber wir haben ja unseren Wutanfall jetzt zum Glück. Deswegen ist Wutanfall halt richtig gut. ne? Genau deswegen wollte ich ihn haben. Ich glaube, Durchbruch hätte hier auch geholfen, aber Wutanfall ist halt effektiver. Da kommt doch nichts mehr rein, oder? Eben. Die Verwirrung war voll im Arsch jetzt. Also, Kampf vorbei, Verwirrung vorbei. Wir gehen nächsten, zum nächsten Trainer. Ah, hier kommen wir gar nicht hoch dieses Mal. War hier nicht ein Durchgang nach oben normalerweise? Hm. Kann auch sein, dass der von der nächsten Ebene ausgeht. Nee, stimmt nicht. Oben war ich ja schon. Da war die, die, die mir das Kostüm gegeben hat. Stimmt. Oh, ich sehe gerade... Jetzt, jetzt habe ich die Zeit fast vergessen. <lacht> okay, jetzt muss ich überlegen. Gift, Gift, Gift, Gift... Wutanfall. Nice. Ein Critical... Oh, das macht natürlich richtig weh. Ein Arbok, das könnte ein bisschen schwierig werden, aber vielleicht reicht auch hier der Wutanfall. Nicht mal ansatzweise. Aber immer zwei Runden, weißt du? Das nervt langsam. Hat das dritte so... Hat das dritte so eine schlechte Chance? Fuck. Ey, Statusveränderung, hallo? Primär. Verwirrung ist kein primärer Statuseffekt. Hat, glaube ich, auch mal geklappt, ne? Oder nicht? Ich dachte, es ging mal. Oh, mein Beileid. Eigentlich nicht. Also, äh, wir haben das geschafft, da war nichts Gut, dann gehen wir wieder runter. Ich weiß nicht, ob ich das Team Rocket Hauptgebäude dann äh, wirklich komplett durchmache. Alle Ebenen ein bisschen trainieren, ein bisschen random rumlaufen und alle verprügeln, die ich gerade sehe. Weil, wenn es dasselbe ist, ist es, glaube ich, alles im zweiten oder dritten Stock. Normalerweise. So, hallo... Sie an unser kleinen Eindringling. Unsere Leute oben haben schon gemeldet, dass du bald hier reinschneiden würdest. Okay, das heißt, ich bin aufgeflogen, aber keinen interessiert. Das ist super. Wudanfall. Okay, Biber mit Wutanfall ist schon recht gut gemacht. Eigentlich ist es mega effektiv. Er muss nur noch dreimal treffen vielleicht endlich mal oder eine Critical landen. Dass ich das noch erleben darf, er macht einen dreifachen Bootanfall. Ist ja wie äh, nicht, aber es gab noch eine andere Attacke, die dasselbe macht, aber normal war. Aber nicht Raserei, ich habe verloren. Das kann doch nicht sein. yo. 800 Credit, also 800 Dollar und nicht mal ein Item. Ganz lieb von dir. Uh, uh, uh. Ich krieg gute Items langsam. Jetzt jetzt gefällt mir das Ganze doch schon mehr. Kann sein, dass Wutanfall raus geht. Je nachdem, dann nix. Scheiße, okay. Das muss sein, uh, hier ist noch ein Item. ein Beleber sehr schön. Oh fuck, hier ist das zweite Rätsel. Uh, da muss ich schon ein bisschen mehr überlegen, glaube ich. Wobei das geht eigentlich sogar noch. Ja, danke schön, ich habe mir jetzt mehr geholfen. Ein sonderbonbon sehr schön. Dann muss ich wohl in die andere Richtung gehen. Ich wollte eigentlich nur das Item haben hier, dann. Und hier nach unten. Und dann wieder außenrum. Das sind so unnötige Items, meiner Meinung nach. Und dann hier durch. Jawohl. Okay, das war einfach. Ich glaube, ich sage das jedes Mal, wenn ich da bin, so fuck, wie ging das wieder? Das war mega einfach. Es wäre besser für dich, wenn du dich Team Rocket nicht in den Weg stellen würdest. Jo, passiert. Ich glaube, das habe ich schon mehr als einmal gehört. Ich habe ja Durchbruch. Ich muss wirklich einfach mal aufpassen wegen Bibor, dass er nicht einfach abkratzt. Durchbruch hat, glaube ich, die Möglichkeit, einen der Gegner zu drücken. Das heißt, jede Runde ist Durchbruch effektiver, so gesehen. Ich probiere jetzt gleich mal, ob Durchbruch so viel macht gegen Stahl, Elektro. Dachte ich mir schon. Macht nicht schlecht. Und tot. Der war orange. Das heißt, orange heißt Hälfte von Leben. Ah, fuck, das bringt nichts. Ah doch, Stolp kann einfach nicht vergiftet werden, stimmt. Schaden macht's. Toxin und so sollten keinen Schaden machen. Aber treffen soll's trotzdem. Also er kann auch nicht vergiftet werden, das heißt er nicht erst vergiftet kriegt aber keinen Schaden, das heißt einfach er kann nicht vergiftet werden. Voll die Secret Pläne hier unten. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, auf X zu drücken. Ah voll süß. Ja! Yeah. Ja voll süß, macht er das nochmal von der Seite? Nö, doch. War was anderes. Okay, du hast dich in den Liftschlüssel. Du mir leid, dir das mitzahlen zu müssen. Den Aufzugschlüssel habe ich. Und ich bin unbesiegbar. Weiß man doch. Also. Team Rocket, unbesiegbar. Ist klar. Ich glaube, ich sollte wieder hier. Ich habe da meine volle Secret Lamp hier unten wegen dem Licht. Jetzt ist sie gerade voll im Bild. Es macht nicht viel aus, aber ein bisschen was macht es eben doch aus. Äh, Wutanfall. So, meine MVP-Attack, Wutanfall. Ich rage einfach alles kaputt. Bis ich selber kaputt gehe, aber das passiert sehr selten. Weil es b ist, b ist MVP, okay. Zu einer bewachten Liftschlüssel, weißt du. Also, mein schöner Aufzugschlüssel, ich darf ihn nicht verlieren. Du denkst, du hast gewonnen? Falsch gedacht Jetzt kommt mein Plan B. Und hä? Dein Ernst? Ohne diesen Schlüssel kommst du nie bis zum Zimmer des Bosses. Holen die doch, wenn du kannst. So eine Drecksau, wie komme ich jetzt da hoch, ernsthaft? Also, ich wäre jetzt so ganz kreativ äh, hier hochgeklettert und über die Röhren, über das Gitter, hier über die Röhre vielleicht noch, wenn es klappt. Aber jetzt. Äh. Ich gehe mal ein Stockwerk tiefer. Interessant, dass sie das umgebaut haben. Das, ich finde das immer cool, wenn was Neues dazu kommt. Aber wie komme ich jetzt da hoch? Ich muss ja nach da unten, ne? Ich gucke immer, was ich anquatschen kann. Nicht viel. Alles, was ich jetzt nach oben renne, ist eigentlich falsche Richtung. Außer ich kann da unten wieder was machen. Ich glaube, da unten war nur ein Fahrstuhl, aber ich gehe mal sicherheitshalber gucken, ob da noch was war. Ist ja richtig cool, dass man da was Neues über reingebaut hat, wieder mal. Ich freue mich wahrscheinlich ein bisschen zu sehr, dass da neues Zeug dabei ist, aber ist mir egal. Den Lift kann ich eh nicht brauchen. Boah, ist das Asi. Hallo, ey du da. Du machst das super in deinem Sch Ich guck die Wand an Stil. Okay, hier bin ich komplett falsch. Ah Mann, wie mache ich das denn jetzt? Den Lift kann ich trotzdem nicht benutzen, ne? Jawohl. Genau. Hätte ja sein können, dass die irgendwie mitmachen oder so. Ähm, dass man da was machen musste. Aber ansonsten, ich glaube, ich muss da unten was machen. Nein, deswegen führen nach oben auch so einer. Ah, wie mache ich das jetzt? Okay, jetzt, ist, jetzt muss ich überlegen, jetzt wird es kompliziert. Wahrscheinlich ist die Lösung viel zu einfach und ich überlege gerade nur zu weit. Vielleicht schafft es ja Pika irgendwie nach oben zu kommen. Pikachu. Hier? Eben nicht. Wie kommt Pikachu da nach oben? Da drüben komme ich ja nicht hin, wenn ich nicht hoch kann. Ich hätte jetzt gesagt, der kann... Ist komisch markiert. Hier wird eine Warnung. Pokémon sollten von Lüftung schächten, da sie sind gefahr Ernsthaft? Ja, hier. Diese A, ah, ich muss etwas anderes nehmen. Okay. Wieso einfach, wenn es auch kompliziert geht? Ja, Pikachu. Ergattere mit Hilfe deines Partners den Schlüssel, den der Rüpel weggeworfen hat. Oh, wie cool ist das denn jetzt? Boss, was macht dieses Tragosso hier? Ist das nicht der Galactic-Typ? Team Galactic? Zwei meiner Handlungen haben es einfach hergebracht, unaufgefordert. Der Schädel, den dieses Tragos auf seinem Kopf trägt, es ist wunderschön. Wenn wir es zu einem Knocker entwickeln, sollten wir damit einen ho hohen Preis erzielen. Okay. So, und jetzt kommen meine mega Parkour Skills, die ich voll. Ah, okay, es hat Wände. Ich kann nicht runterfallen. Das ist nicht so schwer. Kann ich die Mauzi noch auf den Kopf kacken? Sag mal, hast du das eben auch gehört? Ja, da war ein merkwürdiges Geräusch. Hat sich hier jemand etwa eingeschlichen? Ah, oh, falscher Alarm. Das war wohl doch nur Mautzis Magen. Jag uns nie wieder zu einem Schrecken ein. Schreck, nein. Okay. Und jetzt kann ich den einfach runterhüpfen. Oh, fuck. Ich hab wirklich die Zeit vergessen. <lacht> es tut mir leid. Wir sind jetzt 40 Minuten dran. Okay, ich beende jetzt mal. Es tut mir wirklich leid, ich habe das wirklich vergessen. Ich habe es vorhin noch gesagt, so, ja, wir müssen gleich beenden, in 40 Minuten. Okay, ja, danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Tut mir leid für die Länge, ist vielleicht nochmal okay, dass wir vorwärts kommen, aber ansonsten, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.